in diesem Video. Wow. Das war ja kacke. Klar seid ihr alle eingeladen. Sehr schön. Sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Dann sind sie am unterhaltensten. Stellt euch vor, alle würde, alles würde rundlaufen. Das wäre doch auch langweilig, oder? Richtig. <lacht> ja, ich bin. Ja, bin ich. Danke auf jeden Fall, dass du kommentiert hast. Nikolas, gar kein Ding. Gar kein Ding. <lacht> ich fand das Bild lustig. Ich verstehe nicht, obwohl ich ihn nicht finde, obwohl du mein Freund bist. Das geht doch nicht. Check. Peter! Mein Mann! Mein Mann! Okay, let's go! Jetzt können wir endlich mal eine Runde spielen. Frau oh, Scheiger müsst ihr auch nehmen. Finden wir Gegner? Finden wir Gegner! Das ist die Frage aller Fragen. Hast du eigentlich Jackbox? Immer noch nicht. Sind das? Sind das irgendwelche Stream-Zuschauer? Das wäre ja so lustig. Nice Investitionen in sinnvolle Dinge. Die Mieter, ich ich investiere immer in sinnvolle Dinge hier mit meinem YouTube-Geld. <lacht> Und David Fan! Schön, dass ihr hier bist. Lucario! Willkommen im Stream. Hi. Er also das Spiel verlassen als ob. Okay. Das geht doch nicht. Ja, weiter geht's. Chris, uff, das leckt gerade mega. Äh, was genau? Neben Wrigler. wenn es den nicht gibt, hackt das Spiel und programmieren die selber. Vielleicht muss ich mir so ein, so ein Mod oder Hack runterladen. Mal gucken. Mal gucken, ob wir Gegner... Ich schau mal ganz kurz in meiner Küche nach. Äh. Achtung, jetzt mach ich hier coole Moves. Achtung! Oh, Ich glaube Ich glaube spuk, glaub, spuk, Freunde. Ich höre ganz... Tyler, Tyler! Und oh. kommt C39, was geht? Schön, dass ihr wisst. Einbrecher? Nee, ich Lol! Haha! <lacht> Boah, Peter, du Maschine! Ja, wie habe ich Hübi kennengelernt, Freunde? Die Frage aller Fragen. Wir waren äh, im Club. Ich hab gesagt, Mashallah, ich bin einfach der Hübsche. Oh, ich. So, 30-0. Vielleicht gewinnt man von ein mir. Einbrecher. Einbrecher on Stream LP, man kennt's, oder? Oh, ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Ich habe Peters, tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, kein Problem. Kacke. Das war mein Fehler. Das Stream buffert ziemlich oft. Das hatte ich auch schon öfter. Lag an der extrem niedrigen Latenzeinstellung. Hä, hey, aber ist das bei allen so, dass das Stream lag? Ist so. Das Rams am Rasieren. Woo! Ich glaube, ich habe einen richtigen Tennis-Pro neben mir. <lacht> Sandra, schön, dass du hier bist. Oh! oh! Lupfer nennt man das. Lupfer! Vielleicht sind das Heinzelmännchen. Was sind denn Heinzelmännchen? Boah, das läuft ja easy, Alter. Gar kein, gar kein Problem. Aber kein Problem. Aber kein Problem. Denn ich kann das regeln ganz normal in meiner Gegend, mein Sohn. Was ist geschehen, mein Sohn? Was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollte dein Sohn doch leben. <lacht> Wenn man Apache auf Wish bestellt, Freunde. Hab bei mir gerade übel gelegt. Okay. Nee, nee, das ist zwangsläufig dann bei allen so. Echt? Okay, naja, ähm. Ja, warum bekommt es YouTube eigentlich nicht hin? Ge ich muss weg. Alter! Warum haben die denn noch einmal. Oh, jetzt habe ich verkackt, das tut mir leid. Was hast du gegen meine Ohren, Urlaubtyp? Es tut mir leid, ich habe dir nicht beschäden. Oh, was? Wie haben die uns denn jetzt so schnell rasiert? Apache übernimmt einen Stream, ich glaube auch. Apache, wir kommen Stream. Wie hast du. Oh mein Gott. Oh mein Gosh. Look at that butt. Okay, let's go, Freunde. Oh, er hat verkackt. Er hat verkackt. Komm, Peter, wir schaffen das. Bob, der Boulder. Splat Tinti, moin. Moin nochmal. Apache ist nice, aber diese Google-Stimme spricht tot Apache. Warte, was? Was für Schwitzer, absolut. Lisa, bis gleich! Oh mein Gott, ich hab... Oh! Ich muss weg. Okay, Freunde, es wird spannender gemacht, als man denkt. Cooler Typ, was geht? David Minaj? Ja, richtig. Hat Nicki Minaj eigentlich schon ihr Kind bekommen? Nicki Minaj war schwanger, oder? Ich glaube schon. Alter, warum waren die denn gerade so am Rasieren? Young Alpha ist hinter dir. Ein Glück nicht. Bam. Nein. Okay, Freunde. Es ist ein spannendes Match. Und Peter haut den Ball in die andere Hecke, äh, Hecke. <lacht> In die andere Hecke hinaus, sodass Knochenbowser nur noch hinterher schauen kann. Oh, ah, Kacke. Wir hätten diesen Turboschlag machen können, oder? Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich tue. Eigentlich ist das Game! Missing No, lol, was geht? Es weiß jeder, dass es Apache heißt. Safe. So, jetzt kommt ein Turbo-Mobo-Schlag. Yoshi holt mal seine Flügel raus aus dieser ganz anderen Basis. In diese Ecke möchte ich hinein. Ha! Ist das ein Spiel, Satz und Sieg? Ist das ein Spiel, Satz und Sieg? Definitiv, definitiv nein. Nope. Ah, lol, das war ein Unentschieden tatsächlich. Krass. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Name ist. ist das Ist ein Tennisspieler? Ich kenne nur, kenn nur Boris Becker, obwohl ich selber mal Tennis gespielt habe, Freunde. Schon Ewigkeiten her. Mist. Ich habe ich hab in den Chat geschaut, Freunde. Ich habe in den Chat geschaut. Egal. Ja, der der Wiggler hätte eigentlich schon hier drin sein müssen, oder? Finde ich auch. Okay, Freunde. Ein spannendes Match. Wir liegen momentan klar in Führung. Mmh. Knochenbowser haut da die Skills raus, ey. Hey, mach mal Community-Rap auf spontan. In, wie, inwiefern, also wie gestaltet man Community-Rap? Aber ein Rap mit WR. Okay, wir müssen aufpassen. Vielleicht verkackt Bause das nochmal. Gib den Chat wieder die Schuld für dein Versagen, Jasmina, das tue ich immer. <lacht> Zu früh, that's what she said. Oh nee, solche Witze darf man erst ab 22 Uhr bringen, Freunde. Tanja Hein, willkommen im Stream. Gibt's auch Tage, an denen du nicht drunk bist? Ne, ich bin 24,7 besoffen. Merkt man das nicht? <lacht> sind wir schon im Finale? Im finale le, -le? Nein, wir sind nur im halbfinale le, -le. Schauen wir uns kurz was machen Nikolaus, alles klar, wir sehen uns, hau rein Kennen die Geschichte, wo David Schock also auf dem Club war? Nee, kannst du die mir mal erzählen? Ich habe vier Jahre Fußball gespielt, vier Jahre keine freie Samstage gehabt, aber Vincent klar, das ist hart aber ich finde, wenn man eine Leidenschaft hat fühlt sich das gar nicht so lang an, tatsächlich Oh, wir haben neue Gegner Ah, cooler Typ. Ähm, das ist nichts anderes, nichts anderes außer Training. Keiner, keiner fängt gut an. Keiner. Oh, eigentlich würde ich mir ganz gern Wasser rein aber es geht weiter, Freunde. Bam! Was? Ich bin so ein bisschen überfordert mit dem Match. Okay, Freunde, Peters, tut mir leid, wir, kommen, wir bekommen das hin. Wir biegen das zu... Oh! Wir biegen das zurecht. Wie die Karosserie eines Autos in einer Autofabrik. Das war kein guter Vergleich. Jetzt hätte sowas wie Stahl sagen müssen oder so. Wir, wir biegen das zurecht. Wie ein Goldschmied. Maschallah, warum war denn der so angedreht? Oh, Mann, ey. Oh, Jasmina! Geht sie mich zu einer 13. Geburtstagsfeier ein? Ich frag für ein Schulprojekt. Alter, die sind... die... die rasieren mächtig, kann das sein? Oh mein Gott! Oh! Diese angedrehten Bälle, die sind asozial... Hoi, Karamba! Oh, Mann, ey. Tim, schön, dass du hier bist. 40. Wow. Das war ja Kacke. Klar seid ihr alle eingeladen. Sehr schön. Ich muss weg. Das haben die mit uns gemacht. Das haben die mit uns gemacht. Ach du Kacke. Na ja Freunde, ich würde sagen nächstes Turnier, oder? Wer möchte jetzt mitspielen? So, Timita hat vorhin geschrieben, wenn man Spaß in etwas hat, zieht man es so lange durch, auch wenn man schlecht ist. Und dann wird man immer besser. Ja, auf jeden Fall. Immer weitermachen, immer weitermachen, egal was man startet. Das ist die Kunst dahinter. Nuri! Schön, dass du hier bist, was geht. Ja, Team auflösen zurück zum Menü, würde ich sagen. Auf morgen, bis wiedersehen.